Guten Morgen. Das Jahr geht zu Ende. Ein doch sehr bewegtes und bewegendes Jahr, mit viel Neuem für uns alle. Sicherlich keine und keiner von uns hätte am Anfang des Jahres mit so vielen Veränderungen für all unsere Lebensbereiche gerechnet. Auch in das neue Jahr hinein wird das Alte sich noch ausdehnen. Irgendwie bedrückend. Ja, irgendwie war, ist dieses Jahr alles anders. Und auch das Ende wird anders sein, als sonst stiller, kleiner, einfach anders. Schon frage ich mich, wie oft habe ich doch in diesem Jahr gehört, dass alles anders ist? Wie oft habe ich doch selbst gesagt, dass alles anders wird? Wenn das Wort des Jahres 2020 noch nicht gewählt wäre, also das Wort, welches für dieses Jahr am Charakteristischen erscheint, die Jury hatte sich übrigens für Corona-Pandemie entschieden, so würde ich dieses Wort anders vorschlagen. Denn ich muss schon zugeben, wobei ich das jetzt anderen Nutzerinnen und Nutzern nicht unterstellen möchte, aber für mich trifft es zu, dass ich dieses Wort immer dann und auch immer öfters genutzt habe, manchmal fast inflationär wenn ich mit meinem Latein, mit meiner Theologie am Ende war, wenn ich quasi nicht weiter wusste und wenn ich das Ganze dann auch noch positiv sagen wollte. Dabei hatte ich oft genug andere Vokabeln im Sinn. Was für ein Jahr! Nichts ist wie gewohnt und irgendwie wünschte ich mir, dass dieses Jahr an mir, an uns allen einfach so vorübergegangen wäre. Ohne jegliche Folgen. Doch leider ist es nicht so. Und schon denke ich an den Lehrtext für heute. Genau an das Stück, welches mich an Jesus in Gethsemane erinnert. Dein Wille geschehe. Aber, Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir. Doch nicht, was ich will, sondern was du willst, geschehe. Auch Jesus war ein Mensch. Und er wollte leben. Doch hat er sich in aller Konsequenz und Endgültigkeit dem Willen Gottes unterstellt. Ich wüsste nicht, ob ich dies an seiner Stelle gekonnt hätte. Oder ob ich vielleicht eher wie die Jünger gewesen wäre und weggerannt wäre. Und auch heute würde es vermutlich bei mir und bei vielen anderen nicht anders aussehen. Dabei wissen wir mittlerweile um den Ausgang der Geschichte. Wir wissen um die Auferstehung Jesu. Und dennoch sind wir verunsichert. Der Blick zurück auf das alte Jahr lässt diese Verunsicherung nicht schwinden. So gehen wir nun auch mit Ungewissheit in ein neues Jahr. Doch frage ich mich, können wir dies nicht auch einfach mit der Gewissheit dass Gottes Wille geschehe tun? Also können wir nicht auch einfach mit der Gewissheit Gottes Wille geschehe in ein neues Jahr gehen? Was auch kommen mag, Gottes Wille ist es. Wobei der Vollständigkeit halber gesagt werden muss, der Lehrtext stammt natürlich nicht aus der Passionsgeschichte, sondern aus dem Vater unser. Und von daher, lasst uns beten,